Wir sind der Fachverein der Musikwissenschaften Uni Zürich. Wir sind dafür da, dass die Studierenden etwas zusammen unternehmen können, sich treffen können und sich auch austauschen können neben dem Unterricht. Dass man auch vielleicht mal ein bisschen informeller über Musik diskutieren kann. Darum hören die letzten ein paar Stimmen die euch so sagen, was wir alles machen, was es alles gibt für euch und ja, ich hoffe, ihr entscheidet euch für Musikwissenschaften dann. Ich bin einmal ähm, an einem Anlass wo wir so eine Filmwoche gehabt. Sie organisieren auch so Sachen organisieren, wo dann wirklich mal eine Woche immer mal mit zusammen Besinnung machen, zum Beispiel Filme schauen. Und wir sind dann noch zusammen in die Oper, wo verschiedene Werke alles. Was auch sehr wichtig ist und ich sehr schätze, ist der Informationsfluss. Es steht eigentlich von jeder Vorlesung oder von vielen Seminaren da vorne und zeigt, was ganz so ein bisschen läuft. Sonst gibt es jedes Semester gibt's runter, ja, den tolle Apfel mit feinen Brötchen, also das ist sehr zu empfehlen. Wir haben auch schon Frühling oder äh, immer so mit sonne Man kann einfach untereinander Austausch finden. Gleichzeitig ist der Vorstand für einen auch wenn er Probleme hat bezüglich irgendwelchen Belangen, kann man zu denen gehen und ein äh, ja, Anliegen darbringen. Wir sitzen hier in der Institutsbibliothek. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Ich finde sie wunderschön. und ähm, Es ist normalerweise sehr ruhig. Jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz. Man kann sich so einrichten mit seinen Büchern, wenn man möchte. Das ist auch sehr schön. Was uns alle verbindet, ist natürlich die Liebe zur Musik, was sehr toll ist.